Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ganz mal kurz in eigener Sache, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, definitiv jetzt auf Abo drücken, weil sonst könntet ihr einige Sachen verpassen, die hier so gezeigt werden. Ja, das nur mal dazu. Das Video heute wird ein kleines Kombinationsvideo. Erstmal ist Whale heute erschienen. Es kostet 11,70 Euro oder so, wir gehen gleich mal auf die Steam-Seite. Also es gibt einen 40% Rabatt zum Release, es ist ein Early Access Titel. Ich habe euch den Shooter schon mal gezeigt, aber da waren die Server noch leer und ich konnte euch nur ein paar Maps zeigen und ein paar Waffen zeigen. Mehr ging dann noch nicht, aber heute zeige ich euch das wirklich mal im Gameplay und erwartet kein gutes Gameplay, es ist ziemlich schlecht, aber es ist wirklich ein First Impression Gameplay, ich habe das Spiel noch nicht vorher gespielt und man sieht am Ende des Videos, dass ich mal wenigstens ab und zu mal einen Kill mache, sehr selten, aber wenigstens ab und zu und dazu muss man sagen, ich bin nicht wirklich gut in, in Shootern. Ja, dazu kommt aber auch noch ähm, das, was ich hier liegen habe und das ist ähm, ja, von der Firma Rifle und Rifle ja, entwickelt für uns Gunstocks. Das ist jetzt für die Pico 4 der Gunstock. Der ist noch nicht auf der Homepage erschienen. Ich zeige euch die Homepage aber gleich mal. Und äh, ich finde das echt genial, weil ja, man hat hier so einen kleinen Gunstock. Der ist jetzt aktuell noch ohne Schulterstütze. Die äh, wird aber auch noch dazu kommen. Und äh, ja, man kann schön hat einen Stick in der Hand und denkt wirklich, man hat ein Gewehr in der Hand. Ähm, ja, macht Spaß. Man kann auch ein bisschen Bisschen besser zielen. Es ist ziemlich hand, handlich und äh, man hat da keine Probleme, irgendwie mal schnell irgendwo rumzugehen. Also ich finde es echt genial, gefällt mir. Dazu kommt auch noch für die Quest 2 der Hunter. Und der Hunter kommt, glaube ich, am Samstag in den Shop und äh, ja, soll 50 Euro kosten. Ist für die Quest 2 aktuell noch. Und ähm, ja, so sieht es aus, wenn man den Hunter wirklich schultert. Und äh, ja. Ich finde es echt genial, muss ich sagen und äh, es gibt auch noch ein, einen Gurt, den man hier dran befestigen kann, dass man sich den umlegen soll, äh, ja, kann oder sollte. Äh, ich denke, es ist ein Muss, weil man verliert sonst den Hunter, wenn mal irgendwo ein Magnet beim Nachladen weggeht. Ist es ein bisschen blöd, von daher äh, ja, sollte man da wirklich aufpassen und einen Gurt benutzen. Ihr könnt entweder den im Shop bestellen oder ihr bastelt euch da selber was, das äh, ist euch überlassen. Aber ich finde es echt genial, schaut euch den Hunter mal an, sieht echt cool aus und äh, fühlt sich wirklich definitiv an wie ein richtiges, richtiges Gewehr und man, man hat da wirklich ja, eine schöne Schulterstütze. Macht das Gameplay nicht besser, aber äh, es macht mehr Spaß. Dazu kommt aber noch ein, ein richtiges Gameplay. Ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten und äh, euch den mal zeigen, den Hunter. Also echt cooles Teil und für 50 Euro finde ich das äh, vollkommen gerechtfertigt. Es ist alles aus einem 3D-Drucker. Es ist nicht aus einem Guss. Ich zeige euch das mal ein bisschen vielleicht näher, dass wir das ein bisschen näher begutachten könnt. Ja, man sieht natürlich, es ist ein 3D-Drucker, aber was tut dem ganzen Gameplay oder Game Spaß äh, ja, keinen Abbruch und es sieht trotzdem cool aus. Und äh, auch vom Design her finde ich es echt cool. Die Magnete halten sehr gut. Das habe ich jetzt auch in dem Gameplay gemerkt. Ähm, ja, mit dem Rifle Casual. Und ähm, ja, wir haben hier die Magnete und wir haben hier einmal, wie wir sehen, Stifte. Und wir haben da auf der anderen Seite, oh, ich lege es mal weg, haben wir Buchsen. Und ja, die schnappen einfach ineinander ein und man kann den Magnet dann nicht mehr so ja, verdrehen. Ne? Wie ihr seht, ich versuche den jetzt zu verdrehen, geht nicht. Man muss wirklich schon ziehen und ein bisschen drehen, dann geht es ab. Und ja, also die, die Position findet sich echt verdammt gut und verdammt schnell. Ich habe es mir nicht so gut vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, aber äh, hat mir sehr gut gefallen. So, und jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz auf die Homepage von Rifle und äh, ja, danach zeige ich euch nochmal die Steam-Seite von Whale, Aber hier haben wir erstmal die Homepage und ähm, ja, hier kann man diverse Sachen kaufen für die Quest 2, Casual, MetaQuest 1 und 2 und dann, dann gibt es auch ja, für die Oculus TV 1, für die Reverb G2, Index, Pico, Neo 3 und ja, dann gibt es auch Schulterstützen und und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt einfach mal hier dann auf VR Equipment und dann sehen wir hier auch ähm, ja die ganzen Brillen, Index, G2, wife und so weiter und so fort. Pico 4, das ist noch nicht released, ich war jetzt glaube ich einer der ersten Tester, der das hier testen durfte. Ähm, ja, weil es auch nicht so ganz einfach ist mit den Controller, mit der Halterung. Aber ähm, ja, da ist eine gute Lösung gefunden worden. Die halten echt gut. Und ja, das kommt später. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Quest 2. Und da sehen wir, was aktuell ähm, ja, hier noch im Shop ist. Und äh, ja, Rifle Casual, Rifle Standard. Und äh, ja, am Samstag kommt dann noch der Hunter hier rein. Ich glaube ungefähr Samstag. Und äh, ja, der wird dann auch diese 50 Euro kosten. Und ja, hier könnt ihr euch wirklich mal anschauen, was es alles gibt. Ähm, ja, sogar Table-Tennis-Halterungen. Ist auch äh, gut für Leute, die Eleven gerne spielen. Das ist Es natürlich äh, Bombe, äh, wenn man dann wirklich denkt, man hat einen Tischtennisschläger in der Hand. Echt top. Man kann sich hier immer die Farben aussuchen, die man dann haben möchte. Und äh, ja... Es gibt auch noch einen Druckservice, wenn man sich selber irgendwas anderes drucken möchte, abseits von ähm, ja, VR, dann könnt ihr hier mit dem Lars in Kontakt treten. Und ja, das ist einfach mal die Seite von Rifle, ist unten in der Beschreibung alles verlinkt. Hier ist auch nochmal ähm, ja, der Gurt, der Sling, wenn ihr den haben wollt, 18 Euro wenn ihr den Hunter holt oder eine andere ähm, Lang, Langwaffe, sage ich einfach mal, dann sollte man so einen äh, Gurt auf jeden Fall haben, weil es, äh, ansonsten ist es mit dem Nachladen echt blöd, und man verliert ja irgendwas. Ja, die Schulterstütze, die hier aktuell noch fehlt für die Pico 4, ähm, ja, kostet 18 Euro, für die Pico 4 wird es auch noch nachgereicht. Und, ähm, ja, hier sehen wir alle, alle Brillen und die Farben. Hier ist die, die Farbe vom lieben Bidi. <lacht> Hat äh, Bidi Orange. Orange, <lacht> orange. Und äh, ja, cooler Shop äh, und für Shooter-Fans da draußen echt gut. Auch äh, preislich. Ich finde das alles gerechtfertigt. Da steckt auch viel Arbeit drin. Und äh, 3D-Drucker, die äh, sind ja nicht mal kurz in, in fünf Minuten fertig, wie so ein äh, ja, ein Blatt Papier, sage ich einfach mal, in, in 20 Sekunden, sondern äh, das braucht ein bisschen länger. Von daher ist das alles gerechtfertigt und auch noch äh, ja in, hält sich im Rahmen. Man, es, es ist bezahlbar, ohne, ohne Probleme. Okay, Leute, das war die Seite von Rifle. Definitiv mal raufschauen. Ich äh, verlinke es unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir kurz auf die Steam-Seite zu, zu sprechen von Vail. Und äh, ja, aktuell... Bis zum 23. November für 40 Prozent. Ähm, 11,70 Euro kostet das Ganze. Nach dem 23. November wird es dann 19,50 Euro kosten, was auch nicht für einen guten Shooter auch nicht zu so viel ist. Aber die haben sich gedacht, äh, ganz am Anfang wollen wir die Early-Käufer ähm, ja, Early belohnen und äh, geben den guten Rabatt. Und ich finde das super. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie sich das Game auch entwickelt, wie viele Updates es äh, gibt und äh, ja, in welche Richtung das Ganze dann geht. Ich muss sagen, für einen Early Access Titel ist das verdammt gut das, was ich jetzt bisher gesehen habe, äh, auch wenn ich schlecht darin bin in dem Game, aber das, was ich gesehen habe, kann ich trotzdem bewerten und ich finde es äh, gut und äh, ich denke mal, da können einige Leute richtig viel Spaß mit haben mit dem Game. Und ähm, ich habe es eben schon im Video erwähnt, im Gameplay, dass man ja auch äh, mal ein Community-Gameplay Abend machen kann, dann würde ich eventuell auch einen Livestream machen und äh, dann kann man das Ganze mal in geschlossenen Server spielen, nur mit der Community. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen fairer, dass da Leute bei sind, die ab und zu mal vr schon Shooter spielen Und keine Pros, weil ich hatte da teilweise das Gefühl, das sind Leute drin, die äh, spielen das Spiel schon irgendwie 24 Stunden am Stück und kennen alles. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da zu schlecht in Shootern, um da wirklich was zu sagen, ähm, wie gut oder wie schlecht äh, da einige Mitspieler sind. Aber ich hätte da trotzdem Bock drauf, würde da auch gerne einen Livestream von machen, wenn wir da so ein Community-Abend von machen. Das mal dazu... 11,70 Euro, vollkommen in Ordnung, finde ich auch super fair, dass man hier die ja, frühen Käufer belohnt und danach bleibt es auch erstmal ein Early Access Titel und so wie ich es verstanden habe, nach der Early Access Phase kommt dann auch nochmal ein paar Euros drauf, was dann natürlich auch gerechtfertigt ist. Ja Leute, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch. Für, ihre, für, für, ihre, für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir ins Gameplay erwartet nicht so viel ähm, es könnte eventuell auch für euch lustig werden wie schlecht ich mich da anstelle aber wie gesagt, ich Hauptaugenmerk war erstmal euch ähm, die Matches zu zeigen von Vale und euch auch den äh, ja, Rifle Casual für die Pico 4 vorzustellen das war erstmal mein Hauptaugenmerk für dieses Video hier und äh, ja, alles andere Kommt noch. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal besseres Gameplay zeigen kann von Vale. Und jetzt gebe ich ab an den Sebastian, der in der Pico 4 hängt. Viel Spaß! So Leute, es ist soweit. Wir können Vale zocken. Heute wurde das Spiel released. Und wir schauen jetzt mal uns wirklich die Matches an. Beim letzten Video konnte ich ja noch nicht die Matches anschauen. Und äh, ja, die Server waren leer. Jetzt sind die Server voll. Und äh, ja, jetzt gehen wir mal wirklich in Matches rein. Erwartet keine Wunder von mir, ich bin in Shootern echt übel, <lacht> besonders in VR-Shooter bin ich jetzt nicht wirklich gut. Ja, ich spiele mit der Pico 4 über Virtual Desktop und äh, ja, ich hoffe, dass ich überhaupt eine Chance habe. Jetzt schauen wir uns mal die Serverliste an und äh, gehen mal auf Serverbrowser und ja, wir suchen uns auf jeden Fall mal irgendwie so ein... ...einen europäischen Server auf mit einem kleinen Ping, weil alles andere wäre ein bisschen blöd. So, da joinen wir jetzt einfach mal. So, ich spiele mit dem Rifle Casual für die Pico 4. Und da bin ich auch schon down. Also hier würdet ihr definitiv nur Gameplay sehen und äh, ja, kein gutes. Definitiv nicht. War klar. Also in dem Game werde ich keine Chance haben. Das ist mir von vornherein schon klar gewesen. Aber man kann ja auch geschlossen spielen, mit eventuell Leuten, die genau äh, gut oder schlecht sind. Habe ich eigentlich gedacht, jetzt hätte ich einen Headshot verpasst. Habe ich nicht. Aber der äh, Rifle Gunstock, das ist echt gut, also klappt ganz gut damit. Ich finde direkt den Punkt, wo ich ihn einhaken muss mit dem Magnet. Wahnsinn. Man kommt in eine Ecke und ist schon down. Zum Nachladen komme ich gar nicht, sonst würde ich euch das gerne mal zeigen, wie man mit dem Altenfressur nachlädt. Leute, Leute, Leute. Wir müssen Person killen. Das ist sowohl Zeugen als auch. Am Link sind beim Nachladen erwischt. Viel zu lange zum Ziel. Oh. Gut. ein gutes Video. Echt cool, es ist sehr gut gemacht, aber das wird nicht mein Game, definitiv nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also in der Community ich gerne mal zocken. zocken oh, ansonsten. Ja, ich ja ja, äh, ja, muss auch mehr erstmal das Feeling der, der Waffen kennen. Ein Feeling zu entwickeln. Ja, nachladen. Das ist ganz einfach. Button. Nachladen. Fertig. Ich habe einen wenigstens getroffen. Das ist ja schon mal was. da also ah. Warum treffe ich den denn nicht Hey. Ist schon fast, fast für Halbprofis, würde ich sagen. Oder halt Leute, die kaum was anderes. Ja. Wenn die, die schießen einmal und Ich will auch gar nichts von andere Maps als. Ich kann, ich kann nicht wirklich auf die Hüfte schießen, kriege ich mich auch nicht hin, dass ich direkt treffe. Das muss man bei dem Spiel halt echt gut hinkriegen. Wow. Man verkriechen müssen, war mein Fehler. einmal weg und schon ist es soweit. Schulterstütze kommt auch noch irgendwann dazu, das ist ein Rifle Casual. stehen geblieben. Oh mein Tom Rant. One minute remaining. mir ist weiße Teile noch an. Stopp war ein Gegner. nicht. Ja, Leute, das war Whale. Jetzt lasst euch nicht äh, irgendwie. Ja, beängstigend durch mein Gameplay, mein schlechtes Gameplay er war wirklich jetzt mein First-Impression-Matches, äh, sage ich einfach mal. Ich habe vorher noch kein einziges Match gemacht und man musste auch erstmal reinkommen ins Game. Natürlich bin ich nicht sonderlich gut im Shooter. Nichtsdestotrotz äh, wird auch meine Lernkurve hier äh, ja, höher werden, desto mehr ich spiele. Ich werde dann irgendwann auch wissen, wie die ganzen Waffen so ticken, wie, die, äh, ja, wie man am besten Shots macht. Headshots und so weiter und wie man sich am besten auch versteckt und nicht zu aggressiv rangeht, weil ihr habt ja selbst gesehen, einmal kurz rausgeguckt, schon down und äh, ja, ein Schuss kann hier schon wirklich das, das Ende bedeuten. Man kann natürlich relativ schnell nachjoinen, das ist natürlich dann auch gut, aber äh, es ist kein Arcade-Shooter, also wirklich schon ein bisschen mehr Realismus drin, meiner Meinung nach. Und äh, ja, aber trotzdem cooler Shooter, auch wenn ich jetzt nicht gut darin bin, also von der Technik her und ähm, ja, von den ganzen Waffen her, Soundeffekte sind cool, an den, ähm, am Nebel und an den äh, Granaten könnte man noch ein bisschen arbeiten. Das sieht noch nicht so wirklich doll aus, aber äh, ja gut. Es ist ein Early Access Titel, das darf man nicht vergessen und äh, aktuell sogar mit, mit Rabatt. Also Early Access Titel rabattiert auf, ich glaube, irgendwas roundabout 11 Euro. Und äh, ja, da macht man echt meiner Meinung nach nichts falsch. Man unterstützt einen, einen coolen Entwickler hier und äh, der dann dadurch natürlich auch ein bisschen mehr ja, Geld zur Verfügung hat, das weiter auszubauen, hier das Game. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, kaufen. Und äh, ja, dann kann man auch mal einen geschlossenen Server machen, in, mit der Community zusammen zocken. Und äh, ja, dann wird es vielleicht auch ein bisschen angenehmer, weil man hat teilweise auf den Server natürlich so Halbpros, die nichts anderes machen als Shooter-Spiele. Und ja, gegen solche Leute hat man als, als normaler Game und hat natürlich keine Chance. Ja Leute, zum Rifle Casual für die Pico 4 muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Ich finde relativ schnell den Punkt, wo ich hin muss. Und äh, ja, lässt sich gut, gut halten. Nachladen ist auch kein Problem. Magazin raus. Magazin rein, je nach Waffe natürlich. Hier halten und fertig. Und dann kann man schon loslegen. Und ja, macht Spaß. Man hat dann wirklich halt das Gefühl, man hat was in der Hand. Und ähm, ja, Schulterstütze kommt auch noch, dadurch wird das natürlich dann ein bisschen realistischer, wenn es äh, eine Schulterstütze gibt. Nichtsdestotrotz hat man hier auch ein bisschen ruhigere Hand und äh, kann eventuell ein bisschen besser zielen. Auch sehr handlich, wie ihr seht, das Ganze. Ich kann relativ schnell auch äh, zu meinen Arm greifen, eine Granate schmeißen und ja, passt. Ich kann das Teil empfehlen, also äh, ich habe jetzt ungefähr... Ja, ein bisschen Contractors gespielt, ein bisschen Bay gespielt und äh, ja, mit dem Teil hier hat mir echt gut gefallen. Ich kann es empfehlen und äh, ja, vom Preis her ist es auch echt, echt vollkommen in Ordnung. Aber habt ihr ja eben schon im Anfangsvideo gesehen. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt ein Abo lasst. Ja, Like wäre auch nicht schlecht und äh, ja, ihr könnt gerne auch was unter die Kommentare äh, schreiben. Was haltet ihr vom Spiel? Habt ihr das schon gespielt? Habt ihr auch geflucht wie ich? Oder seid ihr hier ja echt auch Pros und habt keine, keine, keine Probleme mit dem Spiel? Ich habe meine Probleme, aber ich werde es mit Sicherheit ab und zu immer mal wieder spielen, damit ich auch ein bisschen besser werde. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch mal einen Livestream mit der Community. Und ja, wenn ihr darauf Bock hättet, auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich mal so, ja, wie viele Leute denn da mitmachen würden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.